Okay, weiter geht's mit den Funktionen. Ihr seht hier vor euch abgebildet eine ziemlich große Wertetabelle. Ich habe die auch schon mal für mich übernommen, dass ich die gleich ausfüllen kann. Ähm, vielleicht noch mal kurz zur Wiederholung. Hier oben abgebildet, das sind eure x-Werte. Und links auf der Seite habt ihr dann euer f von x bzw. euer y stehen, die Funktionsgleichung. Und was wir jetzt machen sollen, ist die... Tabelle ausfüllen. Fangen wir vielleicht mal mit der roten Funktionsgleichung an. Also hier wird ja eben y der gleiche x-Wert zugeordnet. Nicht vergessen, f von x ist das gleiche wie y. Also steht da oben nichts anderes als y ist gleich x. Das ist meine Funktionsgleichung. In dem Fall ist es relativ einfach. Wenn x minus 4 ist, dann y auch minus 4 sein. x minus 3 ist y auch und so weiter. Also die Werte sind hier exakt identisch zugeordnet. Drückt doch jetzt gleich mal auf Pause und versucht diese anderen drei Wertetabellen zu vervollständigen. Ihr müsst dabei einfach die x-Werte einsetzen und erhaltet dann die y-Werte. Also bei der zweiten Funktionsgleichung, y ist gleich 2 mal x. Wenn ich jetzt diesen Wert hier bestimmen möchte, den ersten, dann setze ich halt für x an dieser Stelle genau den x-Wert ein. Also was rechne ich? y ist gleich 2 mal, für x setzen wir minus 4 ein, negative Zahl, muss ich in die Klammer reinschreiben in dem Fall. Und dann kommt daraus minus 8. So, wenn ich das Ganze für x gleich minus 3 mache, dann schreibe ich halt 2 mal für x minus 3 ergibt minus 6. So, und das mache ich jetzt einfach für alle Werte. Es geht ja auch im Kopf, brauchen wir nicht alles aufschreiben. Dann bei dem schwarzen Funktionsgraph, da steht jetzt wieder f von x und nicht y, aber wie schon gesagt, ist genau das gleiche. Ich zeige euch nur mal, wie man das da schreibt. Wenn wir jetzt an der Stelle x gleich minus 4 einsetzen wollen, dann schreibt man das folgendermaßen, f von x minus 4 einsetzen, 3 mal minus 4. Und dann rechne ich einfach 3 mal minus 4. Und das ergibt minus 12. Dann machen wir das Ganze noch für x gleich, weiß es nicht, ich nehme mal x gleich 2. Also rechnen wir f von 2 ist das gleiche wie 3 mal 2. Ja, die 2 muss ich jetzt nicht in der Klammer schreiben, positive Zahl spielt keine Rolle. Und es ergibt dann 6. Also diesen Wert, den ich hier berechnet habe, ist genau dieser. Dort, wo x gleich 2 ist. Okay, ich mache das jetzt hier kurz im Schnelldurchlauf fertig. Ich denke aber, ihr habt es verstanden und bekommt es hin. Okay, so das war eigentlich nur die Einstiegsaufgabe, um ein bisschen warm zu werden in dem Themenbereich Funktionen. Doch, wir haben jetzt nochmal eine Wertetabelle ko komplett erstellt. Wir haben nochmal gezeigt, wie man das berechnen kann. Und jetzt sollen wir im nächsten Schritt die ähm, Funktionsgraphen einzeichnen. Und zwar in ein Koordinatensystem. Ähm, jetzt kommt dann oft die Frage, Ja, wie groß soll denn dieses Koordinatensystem sein? Wenn ihr eine Wertetabelle habt, die die x-Werte von minus 4 bis 4 geht, dann sollte auch eure x-Achse logischerweise von minus 4 bis 4 gehen. Wie hoch die y-Achse ist, das schauen wir uns dann in Ruhe an. Okay, ich wechsle mal in das Zeichenprogramm. Ihr habt es hoffentlich dann in eurem Heft. Falls nicht, dann übernehmt doch mal ein Koordinatensystem von ungefähr minus 4 ist plus 4 auf der x-Achse. Ja, und die y-Achse könnt ihr von mir aus auch mal genau in der Länge übernehmen. So, dann, wie ging das gleich nochmal mit dem Zeichnen? Wir übernehmen jetzt eigentlich nur diese Wertepaare, die wir links in der Wertetabelle aus, äh, ausgerechnet haben. Also, zum Beispiel bei dem roten Funktionsgraph ist der erste Punkt, markiere ich den gleich nochmal ganz kurz, x minus 4, y minus 4. Also minus 4 und minus 4. Wenn der bei euch jetzt nicht drauf passt, ist überhaupt nicht schlimm. Es gibt nämlich gleich noch einen zweiten Punkt und einen dritten und einen vierten. Also minus 4, minus 4 ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, minus 3, minus 3 dann minus 2, minus 2 und so weiter. Ich denke, das Prinzip ist euch klar. Und wir übernehmen jetzt einfach mal die Punkte, wie wir sie berechnet haben. So, jetzt hören viele an der Stelle auf und geben das so ab. Dann muss ich leider sagen, stimmt noch nicht ganz. Das ist noch kein Funktionsgraph. Ein Funktionsgraph ist es erst dann, wenn ihr die Punkte zu einer Geraden verbindet. So, und wenn dann alle Punkte auf einer Geraden liegen dann habt ihr das richtig gerechnet und logischerweise auch richtig gezeichnet. Also das ist jetzt der rote Funktionsgraf. Okay, dann ähm, drückt doch bitte auf Pause und zeichnet die anderen Funktionsgrafen. Also es sind ja noch drei weitere da. Genau, versucht die einfach mal einzuzeichnen. Was ihr übrigens nicht machen müsst, ist die Beschriftung der Punkte. Das reicht, wenn ihr da einfach nur einen Punkt hinzeichnet oder so ein kleines x als Markierung. Ihr müsst den Punkten keine Namen geben. Okay, dann geht es weiter mit dem grünen Funktionsgraf. Also da ist mein erster Punkt bei minus 4 minus 8, hm, der passt es bei mir nicht drauf, ist nicht schlimm. Minus 3 minus 6, passt bei mir auch noch nicht drauf. Dann versuchen wir es mal mit minus 2 minus 2, äh Entschuldigung, minus 2 minus 4, der passt drauf. Dann haben wir minus 1 minus 2, 0, 0, 1, 2. Und dann nehmen wir noch den 2 hier mit. So, auch diese Punkte finde ich wieder zu einer Geraden. Ich stelle fest, alle Punkte liegen auf einer Geraden. Passt. So, wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, ja, aber was ist denn mit dem ersten Punkt, zum Beispiel minus 4, minus 8, wo ist der? Naja, der Funktionskraft geht theoretisch ins Unendliche. Also minus 4, minus 8 ist dann genau hier. Der hat halt bei mir jetzt nicht drauf gepasst. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil wir uns immer nur einen Ausschnitt von dem kompletten Funktionsgrafen angucken und er sowieso irgendwo im Unendlichen versteckt ist und immer weiter läuft. Okay, dann das war jetzt der Grüne. Dann mache ich den auch mal noch ganz kurz grün. Okay, und die Namen von den Punkten braucht ihr nicht hinschreiben. So, jetzt, wenn ihr gut aufgepasst habt, fällt euch vielleicht ein kleiner Trick auf, mit dem man so einen Funktionsgraf viel, viel, viel schneller zeichnen kann, als erst immer umständlich alle Punkte einzugeben. Ihr könnt einfach genau zwei Punkte aus der Wertetabelle übernehmen und dann schon den Funktionsgraphen zeichnen. Also, ich nehme mal für die schwarze Funktionsgleichung das Wertepaar minus ähm, 1, minus 3. Minus 1, minus 3 und dann nehme ich mal noch ähm, 2 und 6. Also x ist 2, y ist 6. Wenn ich jetzt diese beiden Punkte miteinander verbinde, dann erhalte ich schon den Funktionsgraf für die schwarze Funktionsgleichung. Also, wenn ihr Funktionsgraphen zeichnen wollt, dann reichen euch zwei Punkte. Alle anderen Punkte der Wertetabelle liegen jetzt genau auf diesem Funktionsgrafen. Ich es mal kurz die anderen raus, dass es ein bisschen übersichtlicher ist für euch. Und wir schauen uns nur die, den schwarzen Funktionsgraf an. Also auch ähm, der Wert 1, 3, das Wertepaar, 1, 3, liegt hier drauf. Genau da. Haben wir jetzt halt nicht eingezeichnet, aber es passt. Dann haben wir auch noch zum Beispiel das Wertepaar 4 und 12. So, schauen wir mal ganz kurz. x4, 12 ist irgendwo da weiter oben, das heißt ich muss ein bisschen weiter raus. 4, 12, das ist genau hier oben. 4, 12. Also auch wenn ihr die Punkte nicht abgezeichnet habt, die sind vorhanden. Ihr müsst da nicht jeden Punkt hinzeichnen. Probiert das Ganze doch mal für die blaue Funktionsgleichung aus. Sucht euch zwei Punkte aus, die vielleicht geschickt gelegen sind. Und dann zeichnen wir den Funktionsgraf. Also, welche Punkte sind da geschickt? Zum Beispiel der Punkt 0,0, der ist sehr einfach zu zeichnen. Und dann könnten wir noch nehmen den Punkt 4,2 zum Beispiel. Dann ziehen wir wieder durch diese beiden Punkte eine Gerade, das Unendliche. Und haben schon unseren blauen Funktionsgraf Auch hier sehe ich wieder, alle Wertepaare sind abgebildet. Zum Beispiel, was haben wir denn noch offen? Das Wertepaar 3, 1,5. Heißt, 3 nach rechts, 1,5 nach oben. Passt, ist hier auch abgebildet. Gut, dann sind wir mit dem Zeichnen fertig und sollen als nächsten Arbeitsauftrag, ich zeige das nochmal ganz kurz, die Steigung des Funktionsgraphen angeben. Das ist jetzt ein neuer Begriff und wir machen uns erstmal ganz kurz Gedanken, was denn überhaupt die Steigung bedeuten soll. Wenn man die Steigung eines Funktionsgrafen herausfinden möchte, ich habe uns jetzt mal den roten Funktionsgraf herausgezeichnet, dann zeichnet man irgendwo auf diesem Funktionsgraf ein sogenanntes Steigungsdreieck ein. Wie funktioniert das ich gehe zunächst eine einheit nach rechts und dann so lang nach oben bis ich wieder auf dem funktionsgrafen bin in dem fall ist es halt zufälligerweise auch 1 heißt meine steigung ist 1 ja, schalte ich mir auf steigung ist 1 Okay, wir gucken uns das mal für den grünen Funktionsgrafen an. Also auch hier zeichne ich wieder zunächst ein Steigungsdreieck ein. Also wir gehen irgendwo auf den Funktionsgraphen, einen Schritt nach rechts. Und dann gehen wir so weit von diesem Eckpunkt hier auf den Funktionsgraphen nach oben, bis wir wieder eben auf diese grünen, aus diesen grünen Funktionsgraf stoßen. Das heißt, die Funktionsgleichung y ist gleich 2 mal x, hat eine Steigung von 2. Ich habe hier mal ein Plus davor, weil es eine positive Zahl ist. So, versucht doch mal die Steigung für die übrigen Blei beiden Funktionsgrafen, diesen schwarzen und für den blauen Funktionsgraf herauszufinden, zeichnet euch ein Steigungsdreieck ein und notiert die Steigung. Okay, das Ganze könnte dann so bei euch ausschauen und ich vermute mal für die Funktionsgleichung y ist gleich 3 mal x, habt ihr aufgeschrieben, dass die Steigung plus 3 ist. Und für den blauen Funktionsgraph habt ihr aufgeschrieben, die Steigung ist 0,5. So, wenn ihr jetzt mal die Steigung mit den Funktionsgleichungen abgleicht, werdet ihr sicher auch schon festgestellt haben, diese Steigung, die steht immer genau vor dem x. Warum habe ich das jetzt bei dem roten Funktionsgleich nicht markiert? Also hier steht der Steigung 1, aber vor dem x steht doch überhaupt gar nichts. Ja, stimmt. Es liegt aber daran, dass 1 mal x genau das gleiche ist wie x und Mathematiker sind faul, die lassen immer so viel weg wie es geht, deshalb wird diese 1 hier vorne nicht ausgeschrieben, sie ist aber durchaus da also ihr könnt euch merken die Steigung die steht in der Funktionsgleichung immer vor dem x dann hat man sich, oder haben wir uns auf jeden Fall darauf geeinigt dass man die Steigung mit dem Buchstabe klein m abkürzt. Also eine Funktionsgleichung oder die Funktionsgleichungen, die wir kennengelernt haben, haben bisher immer die sogenannte Form m mal x. Und für dieses m haben wir jetzt halt ganz unterschiedliche Werte kennengelernt. Zum Beispiel 1, 2, 3 oder 0,5. Okay, dann habe ich euch jetzt hier nochmal zwei Funktionsgrafen mitgebracht. Drückt doch mal kurz auf Pause, zeichnet jetzt Steigungsdreiecke ein und überlegt euch, wie groß ist denn die Steigung von diesen beiden Funktionsgrafen. Kurzer Hinweis, beim Steigungsdreieck müsst ihr im ersten Schritt immer eins nach rechts gehen. Okay, schauen wir uns erstmal den blauen Funktionsgrafen an. Da bin ich eins nach rechts und Vier nach unten gegangen. So, das heißt, bei dem blauen Funktionsgraph wäre meine Steigung jetzt nicht plus 4, sondern m gleich minus 4, weil wir 1 nach rechts gehen und 4 nach unten. Und für den schwarzen Funktionsgraph wäre die Steigung klein m folglich 1 nach rechts, 2 nach unten, minus 2. Okay, dann gibt es jetzt noch eine kurze Übungsaufgabe für euch, dass ihr das Wissen ein bisschen festigen könnt. Ähm, genau. Okay, dann gibt es noch eine Übungsaufgabe für euch. Und zwar habe ich euch 1, 2, 3, 4 Funktionsgleichungen mitgebracht und eine offene Wertetabelle. Füllt doch im ersten Schritt die Wertetabelle aus, zeichne die Funktionsgraphen und gebt anschließend die Steigung klein m an. Viel Erfolg. Wenn ihr das dann alles irgendwie hinbekommen habt, dann sollte das ungefähr so bei euch ausschauen. Die Steigungen findet ihr immer jeweils vor dem x. Also bei rot wäre die Steigung 1. Bei grün die Steigung minus 1. Bei blau minus 0,5. Und bei orange Minus, äh, Entschuldigung, bei Blau minus 0,5 und bei Orange minus 1,5. So, ich hoffe, ihr habt alles verstanden, aber auch dieses Thema, keine Angst, kommt häufiger vor und wir werden es auch noch ein paar Mal wiederholen. Bis dann!